Liebe Luzernerinnen und Luzerner, die letzte Session meiner ersten Legislatur ist sicher die intensivste, seit ich den Kanton Luzern im Ständerat vertreten darf. Und die wichtigste und sicher auch die, die mich am meisten zufrieden gemacht hat. Zufrieden, weil wir im Ständerat geschafft haben, der Klimapolitik eine wirklich neue Richtung zu geben, eine Richtung, wo uns auch international wieder Glaubwürdig machen mit dem neuen CO2-Gesetz, machen wir nämlich einen wichtigen Schritt, dass wir Pariser Klimaziel könnt und tünt erreichen. Und natürlich höre ich auch sehr viel Kritik. Wir haben dort einfach neue Verbote und neue Steuern beschlossen. Aber das, das ist gelogen und stimmt nicht. Denn Lenkungsabgaben sind keine Steuern sondern Abgaben, die das Verhalten beeinflussen soll. Und sind wir doch ganz ehrlich, ohne eine gewisse Lenkungswirkung ändert sich nichts. Das hat zum Beispiel das Recycling gezeigt. Und die Abgaben die kommen den Schweizerinnen und Schweizer wieder zu gut, direkt und indirekt. Direkt beispielsweise, wenn eine Familie, die ein pro Jahr mit dem Flugzeug in Ferien geht, über die Krankenkasse wieder mehr zurückkommt, als dass sie für die Ticketabgabe hat müssen, zahlen musste. Und indirekt, indem das Geld aus dem neu geschaffenen Klimafonds für die Gebäudesanierungen bezogen werden kann. Und da gibt es ein riesiges Potenzial. Und wenn wir schon bei der Energie und dem Klima sind, dann möchte ich noch auf zwei Vorstöße hinweisen, die ich eingereicht habe und der Bundesrat positiv aufgenommen hat. Alle meine Vorstöße der letzten vier Jahre und vor allem eine die Legislaturbilanz finden Sie ausführlich unter damian muellerch Mit dem sechzehnten Kurzbericht geht also meine erste Legislatur aus Ständerat zu Ende. Es war eine höchst spannende und bereichernde Zeit und ich durfte sehr viel lernen. Und gern setze ich auch die Interessen von unserem wunderschönen Kanton Luzern und von diesem wunderbaren Land auch in den nächsten Amtsperioden um. Es freut mich darum, wenn Sie mich am 20. Oktober wieder auf einem von Ihren Wahlzetteln aufschreiben würden. Ich danke Ihnen ganz recht herzlich für Ihre Stimme und Ihre Unterstützung, die ich in den letzten vier Jahren erfahren habe Und wünsche Ihnen und Ihrer Familie einen ganz schönen Herbst.